Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge von Trash Talk zu Game of Thrones hier bei der coop Ich bin Fabian Kern und diese Woche reden wir darüber, was passieren was leider nicht passiert ist und was wir gerne hätten, wir passieren würde. Diese Woche an meiner Seite sind wieder ähm, Game of Thrones Spezialistin Marstadt Diethelm und unser Mann fürs Digitale, der Stefan Kemp. Ich würde eigentlich sehr gerne ihn opfern. Juhu. Juhu. Ist, ein bisschen, ist ein bisschen gemein, aber... Oh-my-God-Moment! <lacht> Nein, ich finde, er macht es gut, er macht es fast schon zu gut. Er ist so drauf und dran, alle zu besänftigen und er möchte schauen, dass Cersei vielleicht doch nicht stirbt oder dass äh, ähm, die andere oder ihr, ihm seine Queen vielleicht doch gar nicht so sehr gut geschlachtet wie sie das plant. Und er ist ein zu nett für mich. Ich hätte gern, dass es in den nächsten zwei Staffeln oder Folgen wirklich noch abgeht und für das muss er einfach. Weg. Ich werde einfach nicht müde, das immer wieder zu betonen, aber <lacht> sie muss einfach, sie muss einfach weg und ich weiß nicht, warum man sich so lange Zeit lässt, weil sie wird wirklich immer mühsamer. Und ähm, ja, bitte. Ich mache die Rückholaktion mit den Augen, ja. sehr sehr weil ähm, ja. Ich vermisse ihn ein bisschen, muss ich sagen. Also er hat einfach, äh, es sind einfach zu viele Fragen offen. Auf gar keinen Fall passieren, weil er mir doch ein bisschen am Herzen liegt, dass ähm, der Hound äh, im Duell mit seinem Bruder, der ja höchstwahrscheinlich äh, in der nächsten Folge auf uns wartet, das er, das Zeitliche segnet. Das würde mich doch das würde mich ein bisschen rühren, weil er ist doch ein gute. Und was auch nicht passieren darf, ist, dass Benerich und der John wirklich zusammenbleiben. Das darf nicht Wo ist er? Wo? Wo ist der John? Wo ist Ich suche ihn schon die ganze Zeit, er ist nie. Einen. We lost John. Ja, das ist hoffentlich nicht zukunftsweisend, ehrlich Nein, das darf nicht passieren. Es wäre wär einfach furchtbar. Jetzt weiss ich mich perfect Match. Und ich oh. möchte, nicht unbedingt nochmals eine Szene sehen, wo sich gewisse Charaktere ausziehen, aber... Sie ziehen sich eh nicht mehr aus. Sie ziehen sich eh nicht mehr so ganz aus, aber ich finde, ich fiere die zwei einfach und die gehören einfach zusammen. Die zwei will ich ihnen zutrauen, wenn sie so weitermachen, dass äh, sie die sieben mehr oder weniger im Alleingang werden retten von Vor all den Unfeigen, die sonst am Weg sind. Ja. Aha. Na, die Kombi, das ist sehr sehr gewagt. gewagt. Das ist sehr gewagt. Also ich finde, wir müssten den perfect Match für Zahn eigentlich schon finden. Zumindest für eine Nacht. Und ich glaube nicht, dass das Jamie ist, weil da ist einfach ein Handzwilling. Äh, nur, für Anze. aber es ist nur das ist nur Tandab <lacht> Das also, ist nicht. Bin ist mir nicht, bewusst, ist ja. nicht der hätte es gab also, noch schlimmere Kandidaten, aber <lacht> jo, nicht trotzdem. Ja, natürlich, er hätte oh, stimmt, er ist, ist artig, die eine die Schwester. Er blibt von mir. Hättest Zwei. Ja. Sie sind zumindest beide noch im Norden geblieben. Ja. Wieso nicht? Wieso nicht? Sansa, weil irgendwie hat sie so eine Mischung zwischen Sie macht es richtig, mhm. sie ist zwar lieblich, aber sie kann glaube ich, auch all die Knights und die eine äh, feiern. Ich glaube, Stand jetzt könnte es doch der Zwerg machen. Ja. Der, der John Teil, jetzt auch John hält schon definitiv. grad fest. Ich habe er kommt noch Ich muss halt schon sagen, letzten Endes denke ich, er geht jetzt durch eine harte Schule oder er liebt jetzt zum zweiten Mal wirklich richtig und wenn er dann erkennt, dass diese Frau definitiv weder etwas für ihn ist noch für die Seven Kingdoms, dann wird er sich denn zu seiner wird wieder finden.